Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzi-Folge. Und heute möchte ich mich mal den Game Boy Advance widmen. Ich habe da eine Seite gefunden, wo so ein paar schlechte Game Boy Advance-Spiele aufgelistet sind. Und unter anderem ist da auch Mortal Kombat Advance aufgelistet. Und das scheint so ein bisschen den Game Boy und Game Boy Color-Trend der Mortal Kombat-Spiele vorzusetzen, leider. Und soll sehr, sehr schlecht sein. Wie immer, ich bin kein Experte, was das Fighting-Game-Genre angeht. Aber ich gucke natürlich mal rein und lasse uns mal zusammen lästern. Also grafisch muss ich sagen, geht's eigentlich. Also da bin ich jetzt irgendwie nicht komplett irgendwie abgeschreckt. Wie immer, ich habe keine Ahnung, wer wer ist. Ich äh, nehme meistens immer die Charaktere, die weiblichen schnellen Charaktere, äh, weil irgendwie... Okay. Ich glaube, ich habe hier die falschen Tasten gedrückt. Ich dachte, ich drücke hier einfach... Okay, ich muss Start drücken, um weiterzugehen. Mein Fehler, wir machen natürlich hier einmal Novice, also Anfänger. Das ist natürlich der typische Mortal Kombat ähm, ja, Spielmodus, wo man sich diesen Turm hochspielt. Okay. Also, ja, technisch gut. Ähm, ich muss sagen, es sieht okay aus. Der Game Boy... Advance hätte, glaube ich, so ein bisschen mehr irgendwie auf jeden Fall leisten können. Macht die überhaupt was? Die wäre sich sicher ja gar nicht, hä? Ich weiß, ich spiele es ja als Anfänger, aber... Hm. Also, auf jeden Fall ist es ja, ich sag mal, ein, ein kleiner Super Nintendo, ne? Also, ich erwarte so ein bisschen Super Nintendo Qualität davon. Und davon, ja, also wie gesagt, es hätte ein bisschen besser sein können wahrscheinlich... Aber ist nicht verkehrt. Die Musik nervt jetzt schon, weil das ist irgendwie das, keine Ahnung, 5-Sekunden-Sample, 5 was irgendwie ständig irgendwie geloopt wird. Das nervt natürlich etwas. Steuerung und sowas geht eigentlich. Das ist mich nicht verwundert, dass es das jetzt so schlecht einen Ruf hat. Aber wie gesagt, ich bin halt jetzt auch nicht so tief in diesem Genre drin, dass ich da jetzt irgendwie jetzt sagen könnte, okay, genau das ist es. Oder vielleicht... Würdest du das jetzt gleich äußern, weil oft ist es ja so, dass die ersten Meinkämpfe oder ähnliches noch relativ einfach sind. Aber irgendwie. Das hat. Okay, ich wollte gerade sagen, kann der Gegner irgendwie nicht wirklich was mir entgegensetzen? <lacht> Dann habe ich irgendwie zwei Schläge kassiert. Okay. Der kraft auf jeden Fall irgendwie nicht. Also KI scheint Probleme zu haben. Weil irgendwie hat der jetzt auch nicht wirklich kapiert, dass er nicht weiter zurückgehen kann. Hm. Also irgendwie scheint die das so ein bisschen im Detail zu sein. Also von, von der Steuerung her an sich, da sind die Titel auf dem klassischen Gameboy natürlich wesentlich irgendwie äh, schwerfälliger. Er hat natürlich hier das Problem, dass es natürlich jetzt keine sechs Tasten, wie der Super Nintendo hat oder ähnliches. Oder hier die, diese Fighting äh, Boards, die dann irgendwie... Äh, ja, auch sechs Tasten, glaube ich, haben. Das ist, glaube ich, so Standard irgendwie. Okay. Ich wollte gerade lästern, dass das die Gegner nichts können. Und jetzt verkacke ich selber. Äh, boah. Ja. So was mag ich ja. Wenn, wenn man einfach nichts mehr machen kann, ne? Mal gucken. Also, ich weiß nicht, also ich habe es mal hier bei, bei Game FAQ gesehen und so weiter, da hat das wirklich eine ähnlich schlechte Bewertung, ich persönlich finde es jetzt nicht, obwohl, ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich mag ja allgemein solche Spiele nicht, wo man so ein Dauer-Lockdown sein kann, ne? also ein bisschen, aber das kann natürlich auch daran sein, dass ich natürlich jetzt auch irgendwie nicht gerade blocke oder ähnliches. Machen wir mal eine übliche Taktik. Ich drücke hier einfach irgendwelche Tasten. Und. Okay. Äh, ich habe natürlich keinen Finisher, keine Combo irgendwie hingekickt. Das hätte mich jetzt auch gewundert. Ja. Ist okay. Also, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Spiel jetzt kompletter Müll ist. Auch wenn ich mich jetzt wiederhole, ich, ich, ich mache noch diesen Einkampf. Okay, also irgendwie. Also irgendwas fühlt sich komisch an, aber ist nicht so in Sachen der Steuerung, sondern eher so ein Gegnerverhalten, finde ich. Aber es kann auch daran liegen, dass sie natürlich jetzt auch auf äh, Anfänger spiele und nicht irgendwie auf Profi. Da kann natürlich jetzt sein, dass das Skill-Level natürlich dann dramatisch steigt oder ähnliches. Fight. Ähm, ja, ist halt so. Ist halt so allgemein, so Fighting Games äh, Genre auch auf den Gameboys. Ob das jetzt wirklich immer nötig war, weiß ich nicht. War natürlich immer so ein bisschen dafür da, um Kohle zu machen, ist ja ganz klar. Hm? Ach, shit. Ja, also. Ich würde sagen, die Game Boy und Game Boy Color Titel finde ich definitiv schlechter. Kann man spielen, aber wirklich gut ist es nicht. Ich glaube, bei den Namen Mortal Kombat, da wartet man auch einfach irgendwie mehr. Aber lass uns mal zum nächsten Spiel schauen. Und das nächste Spiel ist Shrek Swarm Card Speedway. Wie man es an dem sehr verpixelten Menü ja sehen kann. Also ich finde, dieser Schriftzug... Alter Falter, also da haben sie sich jetzt keine Mühe gegeben, irgendwie das gut zu skalieren, das gut lesbar zu machen. Da haben sie wahrscheinlich, ey, das ist unser Logo, ja, lass uns das draufklatschen und gut ist. Ja, Schreck, die es gab wirklich, wirklich viele Spiele mit Schreck. Ähm, ja gut, als die Filme rauskamen, waren sie natürlich super populär, sind natürlich immer noch ja, Klassiker-Animationsgeschichte. Ähm, was hat man gemacht? Man hat natürlich ein Card Racer draus gemacht. Ähm, ja, warum? Weiß ich nicht. Ich bin jetzt mit der Schreckwelt jetzt auch nicht so vertraut, muss ich sagen. Ich nehme hier mal die drei Schweinchen, die finde ich ganz lustig. Und ich merke hier schon, grafikmäßig hätte man ein bisschen besser alles an mir anpassen können, finde ich. Okay, warum gibt es da eine Weltkarte? Es wirkt alles sehr, sehr schwammig. Es wirkt nicht so klar. Okay, ach du Scheiße. Seht Ort. Was, was sind denn das für Soundfiles? Die Musik, okay, geht. Aber die Sound. Hört ihr das? Wenn ich irgendwo gegenfahre. Gott, das ist irgendwie ein Billo-Soundfile. Und auch hier, die Grafik ist viel zu krümelig um hier irgendwie klar was zu erkennen. Also, ich weiß nicht. Das hätte man doch alles wesentlich klarer irgendwie hinkriegen können, finde ich. Also, nee, also als Steuerung, das Spielgefühl ist nicht gut. Ihr merkt es vielleicht schon, ähm, es wirkt so wirklich, klar, ähm, diese Card sind natürlich alle so im Prinzip so aufgebaut, dass man stehen bleibt und ähm, die Welt oder die Strecke um einen herum, die bewegt sich dann. Macht der Mario Kart im Prinzip auch. Aber die verstecken es irgendwie besser. Und hier merkt man das so ganz stark irgendwie. Und das, das finde ich, das, das wirkt immer gleich so automatisch so billig. Ähm, ich weiß nicht, also ich spiele es zum ersten Mal. Ich mache mich ganz gut. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum. Ich kann es mir nicht vorstellen. Aber das ist so ein Pixelbrei ohne Ende. Ähm... Das hat so ein bisschen das Problem, was auch einige klassische gameboy portierungen gemacht dass sie irgendwie zu viel auf dem System darstellen wollten. Und dadurch, dass sie es zu komplex machen wollten, sieht es einfach zu kacke aus. Ja, die Steuerung ist okay. Card Racer eben. Also das, was man eigentlich erwartet. Ich mache hier nochmal das Zoom-Fieber. Ach nee, warte. Anscheinend äh, ist das hier ein Rally Cup. Ähm, Guckt euch guck das mal an. Musik nervt, Sound ist schrecklich. Okay, die... Was sind das? Äpfel oder Kürbisse? Das sind wahrscheinlich hier das, was... Wie darf ich die? Ach, das ist so ein Schutzschild wahrscheinlich. Ich dachte, das wäre so wie hier im Super Mario Kart diese... Ach, das ist ein Abgrund. Ich hätte jetzt gedacht, dass das so, eine, so ein Ölfleck ist, der mich einfach nur verlangsamt. Warum, Warum gibt es Abgründe auf der Strecke? Ich habe da doch gerade nur die Kante irgendwie touchiert und fall trotzdem ein, oh, dieser Soundeffekt, ne? Weil ich jetzt immer kleiner ist, das nehme ich mal an, irgendwie eine Specialfähigkeit von irgendwem. So ohne Erklärung. Äh, Schwierig. Also, Gott. Oh Mann, dieser Ton. Warum? Ist das immer dasselbe Sample, was abgespielt wird? Wieso kann man das nicht irgendwie ein bisschen variieren? Echt dieses scheiß Loch da. Wieso bin ich da jetzt nochmal reingefallen? Nee. Also, da finde ich noch Mortal Kombat wesentlich besser. Das hier ist einfach hier so. so boah. Selbst dass, wenn ich jetzt so der Überschreck-Fan wäre. Da gibt es ja andere Spiele. Ich glaube, Super Mario Kart, ich bin kein Game Boy Advance Experte, aber Super Mario Kart dürfte es, glaube ich, für das System auch geben. Das ist jede Wette tausendmal besser als dieser Scheiß hier. Also hier hätte man so ein bisschen was draus machen können. Wollte man wahrscheinlich, nicht, weil das hätte Geld gekostet und die Lizenz war schon teuer genug. Uff. Nicht meins. Nicht meins. Ich fünf Minuten sind auch schon fast vorbei, sehe ich gerade... Ne, also hier bitte Finger weg, Mortal Kombat Advance, wie gesagt, würde mich mal eure Meinung für interessieren. Schön, dass ihr dieses Mal wieder reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.